Schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Ich habe eine Einmeldung gerade reinbekommen, Mann. Bones MC hat einen Burgerladen aufgemacht. Wir werden jetzt direkt, erstmal danke an Evanyo, der hat mir Bescheid gesagt. Ich habe nicht mal geschafft, mir den Arsch abzuwischen. Ich sage es euch so, wie es ist. Direkt so fahre ich jetzt nach Hamburg. Achmed habe ich auch schon Bescheid gegeben, der ist gleich am Start. Wir ballern los. Ich bin mindestens genauso gespannt wie ihr, was dieser Burger leistet. Und ja, wir ballern jetzt los. Kleine Infos vorab: Das ist wohl nur wirklich so ein kleiner Laden eigentlich für Lieferung. Man kann den Burger halt direkt da rausziehen. Das ist kein richtiges Restaurant. Man kriegt aber natürlich den Burger frisch raus kann ihn dafür Takeaway nehmen und laut Informationen jetzt von Achmed haben die auch nur drei Sachen die haben einen Smash Burger, einen Chicken Burger und sowas wie ein Sandwich ne so habe ich gesehen und äh, Homemade Pommes wenn natürlich ganz Programm durchziehen dann heiß wie Frittenfett wir sehen uns jetzt beim Laden gleich also wir sind am Start das ist und das habe ich auch nicht gecheckt eigentlich genau Reeperbahn. daneben ne gut gehört nicht mehr dazu aber direkt Hamburg Pauli haben sie einen guten Standort gewählt also haben sich schon mal den neuen Bones MC Burger gegessen noch nicht gegessen ne ja ich bin gespannt den testen wir jetzt <lacht> ja, machen wir. Wir testen Bones MCs Burger. den Murder Burger. Ich hätte gedacht, hier wäre jetzt die Hölle los. Wenn ich richtig gedacht habe, ist da nicht die Hölle los. Aber ich glaube, ich habe falsch geguckt auch. Okay, Ahmed sagt, da muss er sein. Oben wo Pizza Buddy steht. Da ist drei, da muss da eigentlich doch die 1 sein. Ist das ja? Achso. <lacht> Ja, geil, Mann. Ich hab hier den Chef am Start direkt. Ja, du bist voll groß, Mann. Aber sag mal, wie groß ich, ich bin, dass sie denken, ich bin eine Pussy. 2,6 oder so. 2,6. Das weiß ich, wie eine Frau sich fühlt. Öfter, ich öfter. Ja, da würde ich mich sicher bei dir fühlen, aber... Hier, sag mal, Bones MC hat Burger rausgebracht. Genau, ja. Das ist jetzt ähm, der Burger hier. Ihr habt nur für Takeaway und Essen. zur Lieferung. Erstmal. Okay, aber später irgendwann auch hier für... Wir warten nur, dass die Baustelle von das Restaurant fällt. Aber Okay, geil. habt ihr nur drei verschiedene Burger. Ne, sozusagen? Erstmal, ja, genau Damit haben wir angefangen äh. erstmal Sushi ne? und dann ja. äh, sobald das Restaurant aus ist machen wir auf jeden Fall auch um Einiges mehr okay habt ihr jetzt Smash Burger einen Chicken Burger und ein Sandwich ne genau, ja. gut ich würde sagen dann labern wir gar nicht groß ich probiere die ganze Karte durch es gibt Smash Chicken Burger Sandwich und wir fangen jetzt erstmal mit dem Sandwich an hast du oben noch ein Geschmäusel ne nein, nein, nein. <lacht> the feed when my stomach hurt got me got me killing instrumentals one purpose i admit the pain i know you see it on the surface Summer in the rain bring a stain know the torture got keep it thain let it be for never got a couple niggas on the claim do you dirty early bird gang on the lean right now in this way since elementary. you can miss me with negative energy i'm on point like a straight line of symmetry. one middle finger up to all my enemies spoke a boom on the nipple shit dit guy lost a creation kann ich ja sagen deine creation das ist äh, ein sauerteigbrot das kommt auch hier aus hamburg vom gauss vom Gauss? Ja. Ja, Jochen Mann! Mach ein Champagner auf. Ja, ja. <lacht> <lacht> das ist geil, oh nein. Der Käse wieder unten schon. Dieses Kostet, Anton, ne? Das was ich da unten bietet, das ist das gourmet -Stück. So Leute, Runde 1 geht los. Schön heiß. Ich habe das Ding in der Hand. Richtig? Zeit haben die sich gelassen, geguckt, ist der Käse geschmolzen, ist er nicht geschmolzen. Also das ist schon jetzt kein Zufallsprodukt hier. Oh, guck mal, wie das schön klebt hier. Gepickelte oh. <lacht> Zwiebeln. Aber ich bin nicht hier, um Freunde zu finden, sage ich euch so wie es ist. Von mir kriegt ihr immer eine ehrliche Meinung, auch wenn mich das selber manchmal schmerzt, aber ihr kriegt eine ehrliche Meinung. hätte mir manchmal gewünscht, einen anderen Weg eingeschlagen zu sein, wo ich einfach alles nur geil und. Aber es geht nicht, Leute. Das geht nicht. Kriegt natürlich auch eine Bewertung von mir. Und ich sage euch, was am Anfang einfach absolut deluxe ist. Man muss sich von vorne anfangen, Mann. Aber dieser Dijon Sam, in der Kombi mit diesen Zwiebeln, knusprig von außen und dann.. Knackig, nicht so wie man kennt diese Zwiebelmarmelade, ganz knackig. Das ist eine wilde, heftige, sage ich euch heftige Kombi. Das ist krank, Leute. Kommen weil dieses knusprige Außen. Das hat er so zelebriert, der hat er ganz lange auf dem Grill gelassen. Das Ding war da sieben, acht Minuten auf dem Grill. Dieser knusprige Geschmack außen, Leute, ihr kennt das. Vom Toast. Aber das ist ja dieses Sauerteigbrot vom, vom Jochen Gauss. Und so habe ich das noch nicht gegessen. Also diese intensive Kruste und diese Röstung von außen. Ich habe mir der Jochen jetzt auch nochmal gesagt. Das ist ja eins der heftigen Geschmäcker, diese Röstaromen von außen. Perfekten Käsegebiet, kein Billigkäse. Ich bin begeistert, Leute. Absolut begeistert. Ich liebe das. Das ist das, was ich am liebsten habt, Leute. Irgendwas geil bewährt, man. Für die Bewertung muss ich krank in mich gehen, Mann. Wir gehen jetzt erstmal zum nächsten Burger. Aber seid gespannt auf die Bewertung man, das ist wirklich Endlevel. Ich schwöre es dir, ja, ich sag mal so, ich äh, mache mir manchmal nicht die besten Freunde, wenn ich irgendwas bewerte, weil ich manchmal auch echt schon scheiße bewertet habe. Ne? Ja, auch Leute, die dann bekannt sind oder so, habe ich oft äh, schlecht bewertet, weil ich einfach ehrlich sein muss. Ne? Ich Aber ich glaube das könnte das heftige Sandwich meines Lebens gewesen sein. Das heftigste aller Zeiten. Ja, also, das freut mich. Ah, war echt heftig, man. Wenn die ja, anderen Sachen auch so reinknallen Ja, das ist top das. Oh, Bruder, das war also wirklich sehr heftig, Mann. Sehr gut. Oh. Das freut mich. Na gut, dann machen wir weiter oh, mit mitten. Machen wir Chickenburger Burger erst auf die schnelle, ja. Schnell, ja. I've wir mal nochmal von der Burger Mayo oder beim Chicken Burger, wie macht ihr das? Tatsächlich mhm. haben wir drei Soßen. Mhm. Eine für Sandwich, das ist eine Senfmayonnaise. dann mhm. haben wir einmal die Burger Mayo, die für den Smash Burger und auf unserem Chicken Burger haben wir die Burger Mayo und spicy Mayo mit drauf. Okay. Sounding like a real anthem. Charlie saw <laughs> my wallet, now she think I think I'm telling me she wanted me to hammer. Trying to get saved, baby, I am not the answer. No, I can never trick, trick, trick. Let's the bitch is my bitch with a kiss on my lips like, oh. I am not a pimp with a limp. I'm a man with a gift and I'm doing my shit like, oh. Also runde zwei Leute Chicken Burger, End Level auch, also ich liebe es auch in der orientalischen Küche, mit diesen eingelegten Gemüse und so, ne? also ich feiere das komplett ab, jetzt zum Beispiel im Shawarma oder sonst wo, da ist auch denn, denn so eine eingelegte Gurke oft drin, ne? Ja, aber mhm. ich bin halt gespannt, ob die jetzt in die süßere Variante geht, oder? Dass die ja. salzig sauer ja das werden wir jetzt sehen ja, gleich wenn ihr ins chicken reinbeißt, die werden die marinade noch schön mit irgendeinem ja, chili gewürz sag ich mal dass du dieses feurige drin hast im biss direkt bam kommt das in deine in deine fresse rein und dann auch mit der spicy mario obendrauf perfekter mix perfekter mix Dann habt ihr noch kurz wirklich die Frische von diesem Salat, da gibt es so ein bisschen diese McDonalds Burger King Vibes, wo man diesen frischen Salat noch hat, zum Beispiel bei McChicken. Aber das Ganze ist heftig hier, also wirklich, das ist eine andere Liga hier gerade. Was ich beinahe rausgelassen hätte nur, wäre dieses Bones Ding oben. Einfach aus dem Grund, das ist hart angeröstet. Wir waren eben bei dem Thema Röstaromen, aber das hat einen komischen Geruch dadurch, weil das ist ja, ich meine, nicht die Standard angeröstet. Wenn du reinbeißt, irritiert das ein bisschen. Du weißt nicht, kommt das vom Brot oder sonst wo. Finde ich für den Geschmack nicht zuträglich. Ich glaube aber, das ist das Brötchen, wo ein bisschen zu viel war, wo er selber meinte. Ach so, wo er selber zu lange gebräunt hat? Ja, genau. Kannst du dann gleich noch fragen. Schicken trotzdem saftig, richtig, richtig saftig. Ihr wisst, ich habe eine sehr harte Rangliste. 9 von zehn Punkten nach zwei Jahren YouTube ist der höchste Burger. Muss ich ebenfalls in mich gehen? Wäre schon sehr stark, Mann. Wir gehen zur Runde 3, dem Smash Burger. Jetzt die Königsdisziplin. Das ist eigentlich, wo ich die meiste Hoffnung drauf setze, das andere Waschen Level Was mich auch noch echt übertrieben freut, ist, dass es endlich mal wirklich was richtig Heftiges in Hamburg gibt. Die beiden, die ich jetzt gestern wirklich absolut... Und Hamburg, leider, große Stadt, aber, gut, Burger gibt es inzwischen auch, ein, zwei wirklich Top-Burger, aber sonst ist Lost. Und wenn der Burger jetzt alles killt, der Mai heute Purzelbombe. Auch der Burger war tatsächlich Endlevel, Mann. Das freut mich. Der war Endlevel, also ich hatte nichts auszusetzen absolut nichts. Außer, du hast echt das Ding zu doll eingebrannt. Das war ein bisschen zu doll so, ne? Das hast du gerochen dabei. Aber ich sag mal so, das ist ja jetzt kein Standard, ne? Ist ja jetzt nicht so schlimm, aber das, das ist ein Endlevel-Burger. Auch da die Bewertung am Schluss von mir, ähm, Anton. Dann nehmen wir jetzt den Smash-Burger noch dann mal rein. Wir das zum ah. Ja, Mann. Und Pommes können wir auch Pommes von ja, der. Genau. Dann mache ich euch Pommes finden. Aber Pommes und zum Beispiel. Geil, Mann. Wir haben hier die komplette Karte durch bei euch, ne? Dann habt ihr die komplette Karte. Durch, ja. Top. Okay, was hast du hier Schönes, Anton? Genau. Das ist äh, eine Kartoffelbundmasse mit Brandteig, Aha. auch sehr also viel Käse drin Aha. die machen wir auch selber komplett kartoffeln und Käse genau es ist wie so eine bisschen wie eine Prokette aus mhm. der knusprig und drin so wie so fluffiges Kartoffeln zu wählen. Geil Mann. Was für Hack benutzt ihr für die Smashburger, Anton? Das ist Rinderhack, ja. das ist aus dem beef -Chuck, also aus dem Nacken von ja, ja. sind. Da hast du so einfach ein sehr, sehr gutes Verhältnis aus Fett und Fleisch Okay. Und sowas Also Anton, sagt doch nochmal, Fleisch, Salz, Pfeffer, keine Geschmacksverstärker drin, gar nichts aufs Fleisch, top. Scheiße, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, hier Leute. So, ich snack mal ganz schnell einmal nur in die Pommes rein. Ein bisschen so wie die Remo auf Fischbrötchen drauf ist, die, die meisten Menschen die kennen von euch. Aber auch nur ein Touch davon. Sehr kross. Endlevel Soße, Sehr geile Pommes. Sehr geil. Um mal kurz zum Burger zu kommen. Guckt euch diese Kruste an. Endlevel. Richtig fleischiger Geschmack einfach. Richtig intensiv fleischig. geile Süße drin, durch die Zwiebeln. Sehr geiler Käse. Tomate lässt sich immer drüber streiten beim Burger. Manchmal feiere ich es auch gar nicht. Das hier gab es irgendwie eine geile Frische und Abwechslung. Dieses Deftige vom Fleisch, hast du kurz die Tomate, die Saft abgibt, die frisch ist. Das wäre so ein Erlebnisburger. Du beißt von der Seite, bam, hast die Impulse. Beißt von der, hast noch mal was anderes. Einmal schnell noch hier rein snacken, jetzt zur Bebettung. So cremig von innen. Außen so knusprig, er sagt, er ist quasi wie Kartoffelbrei, Käse haben sie noch drin, von außen ganz knusprig gebraten oder gefrittiert, er gesagt. Irgendwas haben die Pommes Spezielles an sich. Oder ist das hier der Dom? So einen leichten Candy-Kick, sag ich mal. So, so einen leichten... Äh, ich möchte nicht Englisch reden. Zucker-Button-Kick. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also zur Bewertung, Leute. Ich stand hier schon wieder echt gerade fünf Minuten in meinem Struggle. Ich beginne mit dem Sandwich. Ist für mich eine 9,7 Punkte. Das ist das beste Sandwich meines Lebens. Würde ich sagen, bestes Sandwich. Nur nicht höher. Kein Kritikpunkt, aber wer weiß, was noch kommt. Also diese harte Kruste, dieses diese Käse, diese Kombi einfach bei dem beim Sandwich, das ist, wie gesagt, beste Sandwich meines Lebens. Dann kommen wir zum Chicken Burger. Beim Chicken Burger gebe ich 8,6 Punkte. Also es kommt bei mir ins Ranking rein. Absolut krank. Wenn ihr den esst. dieser erste Biss einfach mit dieser Chili-Note von dem Chicken, das ist einfach heftig. Für mich tatsächlich am schlechtesten aus allen dreien, für mich der Smashburger abgeschnitten, würde ich eine 8,4 geben. Immer noch Mega heftiger Burger. Aber die Burger, die bei mir in der Liste drin sind, äh, sind sind leicht obendrauf. Die Pommes, alles Endlevel. Also für mich im Gesamtlevel dieser Laden ist krank. Absolut krank. Eine kleine Info nochmal. Five Guys fliegt bei mir aus dem Ranking. Nicht, weil der an dem Tag nicht geil war oder aus irgendwelchen Gründen, sondern weil ich privat jetzt öfter da war und jedes Mal eingekackt hat. Und das kann ich nicht mit gutem Gewissen vertreten in meiner Liste. Und deshalb Five Guys raus, für die sie sich wundern, warum Five Guys nicht mal bei mir in der Liste ist, zu oft privat eingekackt. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mich gerne wissen mit einem Daumen oben und einem Kommentar natürlich gerne auch und dann sehen wir uns im nächsten Video.